Hallo, hier sind wir wieder. Ähm, ich hatte erwähnt, dass wir euch das Prinzip der Anfangskraft jetzt nochmal ähm, ausführlich erläutern wollen. Ähm, hatte ich übrigens Froschi schon vorgestellt. Ähm, Froschi hört mit zu und muss manchmal als Demonstrator dienen. Ist aber im Moment gerade ein bisschen langweilig. Ähm, mal sehen, ob das gleich besser wird. Ähm, das Prinzip der Anfangskraft ähm, hatte ich ähm, schon beim letzten Mal ähm, kurz erläutert. Ich ähm, wiederhole es nochmal. Ähm, der Hauptfunktionsphase geht eine Ausholbewegung in Gegenrichtung voran. Ähm, und die Kraft, welche zum Abholen dieser Ausholbewegung benötigt wird, intensiviert die gerichtete Kraft in der Hauptfunktionsphase. Zum Beispiel beim Counter-Anwurfschaden. So, und jetzt erstmal ein paar Grundlagen der Biomechanik oder der Physik. Was ist eigentlich, wenn wir in Ruhe stehen? Wenn wir in Ruhe stehen, dann ähm, haben wir hier eine Gewichtskraft, die am Körper ähm, angreift ähm, und die den Körper nach unten zieht. Da wir aber in Ruhe sind, muss es eine gleichgerichtete Kraft in die Gegend gesetzte Richtung geben und das ist diese ähm, schwarze Kraft hier. Ähm, das hier ist die Kraft auf dem Boden, die der Körper auf dem Boden ausübt, ist eben diese Gewichtskraft, die eben hier runter geht und der Boden ähm, hat so eine Bodenreaktionskraft, die eben genau entgegengerichtet nach oben geht und wenn die gleich groß sind, dann ähm, ist der Körper eben in Ruhe, weil sich die beiden Kräfte aufheben. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiche Knie kriege und diese Kraft hier runter ähm, nicht mehr ähm, so doll ausüben kann, ähm, dann kommt auch nicht so viel Kraft zurück. Und dann passiert folgendes, dann bleibt hier im Körperschwerpunkt ein bisschen... Kraft nach unten sozusagen übrig von der Gewichtskraft und diese Kraft, die beschleunigt meinen Körper nach unten. Das heißt, wenn mir die Beine schwach werden, dann sinkt mein Körper nach unten weg. Wenn ich in Ruhe unten auf dem Boden hocke, ist das im Prinzip genau das Gleiche, wir haben hier eine ähm, Gewichtskraft und eine entgegengerichtete Bodenreaktionskraft und das Ganze hebt sich auf und ist in Ruhe und jetzt kann ich aber durch meine Muskulatur äh, ein bisschen mehr Kraft auf dem Boden ausüben und dieses Mehr an Kraft, das ich auf dem Boden ausübe, das wird hier oben, ähm, am Körperschwerpunkt sorgt das für eine Beschleunigung nach oben. Und wenn ich dann sozusagen von der Rocke in den Stand gehe, dann habe ich verschiedene Phasen. Ähm, Einmal eben hier in der Hocke, ähm, dann beschleunige ich den Körperschwerpunkt nach oben. Ähm, wenn ich dann so halb die Hocke absolviert habe, dann habe ich einen Zeitpunkt, in dem mein, meine Gewichtskraft und die Bodenreaktionskraft wieder gleich sind. Ähm, das ist die Phase, wo meine Geschwindigkeit nach oben maximal ist. Danach nimmt dann die Geschwindigkeit nach oben wieder ab und zwar dadurch, dass ich eben nicht mehr so viel Kraft auf den Boden ähm, aufbringe und die ähm, Geschwindigkeit nach oben wieder abgebremst wird. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus der Sicht des Bodens angucken, dann gucken wir, welche Kraft wirkt hier auf den Boden wenn ich von der Hocke in den Stand gehe, und da habe ich hier eine, die folgende Kurve. Ähm, wenn ich in der Hocke ruhig bin, wirkt genau die Gewichtskraft auf den Boden. Wenn ich dann mich erhebe, muss der ähm, Körper nach oben beschleunigt werden. Und das erreiche ich dadurch, dass ich erstmal ein bisschen größere Kraft ähm, als die Gewichtskraft auf dem Boden ausübe. In der halben, ähm, auf dem halben Weg, äh, muss ich unbedingt der halbe Weg sagen, aber circa auf dem halben Weg, ähm, habe ich dann genügend nach oben beschleunigt und ähm, ich kann hier ähm, die Beschleunigung, die Geschwindigkeit abbremsen und die Beschleunigung negativ machen, also unterhalb der Gewichtskraft, bis ich dann hier wieder in Ruhe bin in meinem Gleichgewicht. Aus der Sicht des Bodens wäre das hier eine Belastung des Bodens und hier eine Entlastung des Bodens. Diese Begriffe Belastung und Entlastung werden noch wichtig und ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Skifahren, dass man da die Tier belasten kann oder entlasten kann und genau das ähm, findet hier eben auch statt. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass man hier hier unter dem Körper hätte, dann wäre ähm, die ersten Hälfte der Bewegung das eine Belastung und in der zweiten Hälfte eine Entlastung. In dem Fall würde man das Hochentlastung nennen. Der Geschwindigkeitsverlauf ähm, ist folgendermaßen, die Geschwindigkeit nach oben ähm, nimmt zu bis zu dem Punkt, wo die Beschleunigung null ist, da hat sie dann ihr Maximum und dann wird die Geschwindigkeit wieder langsamer, bis sie dann irgendwann mal wieder Null ist, äh, weil ich dann wieder in Ruhe bin. Und wer äh, sich in der Klimatik ein bisschen auskennt und nicht gleich Ticken kriegt, wenn ich von Ableitungen rede, dann kann man sagen, die Kraft ist sozusagen entspricht ähm, genau der Steigung dieser Geschwindigkeit. Hier ist also die Ableitung der Geschwindigkeit. Ähm, hier ist die Steigung, müsste die Steigung zunehmen, ähm, weil da die Beschleunigung zunimmt. Hier ist die ähm, Beschleunigung Null. Und ähm, die Steigung ist eben auch null, ähm, wie, wie man das eben von der Infinitesimalwirkung kennt. Oder andersrum ausgedrückt, die Geschwindigkeit ist das Integral der Kraft. Das heißt, die Geschwindigkeit entspricht der Fläche, die hier unter, dem, ähm, äh, unter der Kurve ist. Okay, aber mit zu viel Mathematik wollen wir uns hier nicht aufhalten. Ähm, wie sieht das jetzt aus, wenn ich von einem ähm, Stand langsam in die Hocke gehe, da gebe ich euch mal kurz Zeit, ähm, da selber ein bisschen drüber nachzudenken. Genau, richtig, ähm, das sieht folgendermaßen aus, ähm, die Kraft nimmt zuerst ab weil ich sozusagen weich in den Knien werden kann ähm, und dadurch ähm, wird weniger Kraft auf den Boden aufgebracht und der Körper sehr nach da unten. Ähm, dann gibt es so eine mittlere ähm, Position, in der die ähm, Kraft dann wieder äh, die Beschleunigung dann wieder null ist und die Kraft auch. Und dann muss ich diese ähm, Beschleunigung nach unten wieder abbremsen und dazu muss ich vermehrt Kraft auf dem Boden aufbringen und dann wird der Boden wieder belastet. Die Geschwindigkeit dementsprechend negativ, wir haben jetzt definiert, dass nach oben positiv ist und nach unten negativ. Okay, jetzt kann ich das mal kombinieren. Ich gehe von einer Hockposition nach oben und dann wieder nach unten und dann Sieht die Kraftverteilung folgendermaßen aus. Erst belasten, dann entlasten und dann wieder belasten und dann wieder entlasten. Wenn ich das dynamisch mache und wenn ich das auch ein bisschen doller mache, dann ist die Entlastung so, dass ich hier eine Nullkraft auf den Boden ausbringe und das würde bedeuten, dass ich abspringe. Dann ist überhaupt keine Kraft mehr auf dem Boden. Geschwindigkeit sieht dann auch ungefähr so aus. So, jetzt komme ich zurück zu dem Prinzip der Anfangskraft. Ich habe hier mal einen ähm, Counter-Movement-Jump aufgezeichnet, also einen Sprung mit Ausholbewegung. Hier steht die Versuchsperson ähm, und dann geht sie hier in die Knie und springt ab. Und diese Kurve hier entspricht der, ähm, dem Kraftverlauf, der am Boden entsteht. Durch das in die Knie gehen, haben wir gesehen, eben kommt zuerst eine Entlastung und danach eine Belastung ähm, und dann geht das hier so weiter. Die zweite Kurve, die man hier sieht, das ist die Kurve, ähm, die entstehen würde, wenn ich aus der Ruhestellung in der Hocke abspringen. Und das vergleichen wir jetzt einmal, also die erste da wo die 1 steht, das ist die Entlastung durch die Abwärtsbewegung, ist für die Sprunghöhe nicht wirksam, das ist dieser rote Bereich. Der ähm, ja, wie ist das? Hockerfarbene, orange Bereich ist die Zusatzbelastung durch das Abbremsen, wird auch nicht für die Sprunghöhe relevant. Ähm, nämlich, ähm, das ist dieser, der hier mit 2 gekennzeichnet ist. So, und am Ende dieser Position hier befinde ich mich in einer Hockposition und in dieser Hocke ähm, bin ich sozusagen in der genau exakt gleichen Position, wie aus der, jemand, der abspringt aus der Ruhe, indem er sich in der Ruhe in der Hocke befindet. Das heißt, die Position, äußerlich sichtbare Position, ist exakt die gleiche. Aber der Unterschied ist hier, dass jemand, der in einer ruhigen Hockposition, also mit dem Squat Jump, abspringt, dass der ähm, von hier startet, Während der, ähm, der eine Ausruhrbewegung dranhängt, so was hier eine Anfangskraft schon hat, die er beim Bremsen dem System zugefügt hat. Und diese Anfangskraft, das ist sozusagen die Impulserhöhung durch Anfangskraft. Und das ist eben auch das Prinzip der Anfangskraft. Wir haben hier jetzt. Ähm, den erhöhten Impuls durch die Anfangskraft, also das ist sozusagen mehr im, im System, als wenn ich mit der, ähm, aus der Ruhe starte, ähm, das hier ähm, ist der Impuls, der auch ohne Ausholbewegung da wäre und das Blaue ist sozusagen der, das, was ich mehr habe, weil ich, wenn ich aus der Hocke starte, ein bisschen längere Zeit habe, um die Ausholbewegung durchzuführen. Und das Prinzip der Anfangskraft besagt, wenn die Fläche 3, also das lila hier, größer ist als die Fläche 5, und das ist bei einer guten Technik immer der Fall, dann hat man die, den Zugewinn im Impuls für die, ähm, dadurch, dass man eine Ausholbewegung gemacht hat. Ich hoffe, das ist einmal etwas verständlich geworden. Hier noch einmal das Prinzip der Anfangskraft in Worten. Und damit verlassen wir dann die biomechanischen Prinzipien.